Auf was will heute keiner mehr verzichten? Richtig, das Internet. Doch wie funktioniert das eigentlich? Wie kommen Inhalte aus der ganzen Welt auf meinen Bildschirm, zu Hause oder sogar unterwegs? Das finden wir heute mal raus. Du chillst zu Hause und hast spontan Lust auf eine Serie. Ja, Netflix macht's möglich. Die App auf deinem Smartphone oder auch auf deinem Laptop. Einfach öffnen und schon geht's los. Wir können heute schauen, was wir wollen, wo wir wollen und wann wir wollen. Was für uns jetzt vielleicht selbstverständlich klingt, war vor ein paar Jahren noch total undenkbar. Möglich macht das nur unser schnelles Internet. Doch wie funktioniert das eigentlich? Das frage ich heute mal meinen Kollegen, den Interneterklärbär Dennis. Dennis, wie können wir uns das vorstellen, dieses Internet? Wie der Name Internet schon sagt, ist das Internet ein Netzwerk aus Netzwerken. Vorstellen können wir uns das wie unser Straßenverkehrsnetz. Es gibt die großen Autobahnen, es gibt die Mittelstellen, straßen und dann gibt es eben die langsamen Treibskozonen bei uns vor der Tür. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein TikTok-Video ansehen wollen, dann schicken wir eine Frage an den TikTok-Server und der schickt uns dieses Video über diese jetzt Straßen wieder zurück. Je nachdem, wie weit dieser Server von uns entfernt steht, dauert das Ganze länger oder eben auch kürzer. Okay, und diese Autobahnen können da dann alle gleich schnell fahren oder gibt es da sowas wie Lkws, die einfach langsamer sind oder die mehr Platz brauchen? Wir haben in Europa die sogenannte Netzneutralität, die mit Einschränkungen gilt. Das heißt, prinzipiell fahren alle Dienste auf dieser Autobahn gleich schnell. Es gibt aber Ausnahmen. So zum Beispiel Telefoniedienste oder in Zukunft vielleicht auch autonomes Fahren. Hier brauchen wir eine sehr zuverlässige und extrem schnelle Verbindung, deshalb müssen wir hier zum Beispiel Verkehr. Priorisieren, damit dieser im Notfall dann entsprechend schnell bei den Autos auch ankommt. Je größer jetzt der Inhalt ist, den du sehen möchtest, desto größer kannst du dir den LKW vorstellen, der auf dieser Autobahn fährt. Ähm, wenn du nur einen kleinen Wikipedia-Artikel anschaust, dann ist das eben ein sehr kleiner LKW. Wenn du dir jetzt aber einen Film oder ein Spiel aus dem Internet runterlädst, dann ist das ein entsprechend großer LKW. Da wir jetzt aber meistens zum Beispiel bei Filmen nicht den ganzen Film auf einmal brauchen, sondern nur einen kleinen Ausschnitt, ähm, schickt uns Netflix keinen großen LKW zu, sondern ganz, ganz viele kleine LKWs hintereinander. Das ist dann das, was wir unter Streaming verstehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause was streame oder Netflix gucke und plötzlich purer Hass, es lädt nicht weiter oder es ruckelt, woran liegt das dann? Das kann an vielen Dingen liegen, aber prinzipiell liegt es eher häufiger an der Zone bei dir vor der Tür. Denn so ruhig wie es abends bei dir vor der Tür ist, ist es im digitalen Raum eben nicht. Dein Nachbar möchte vielleicht ein YouTube-Video laden oder dein Mitbewohner möchte sich in der ard mediathek einen Film anschauen. Die kleinen LKW, die Netflix dir jetzt zuschickt, stehen im Stau und kommen ins Stocken. Und schaffen es nicht mehr innerhalb von diesen 10 Sekunden zu dir. Das heißt, dein Bild ruckelt und dein Video lädt. Und woran liegt es denn dann, dass man unterwegs manchmal total schlechtes Internet hat? Schlechte Autobahn dahin? Hier ist es vor allem auf der Autobahn oder beim Bahnfahren so, dass die Mobilfunkanbieter zu wenig Sendemasten haben. Also quasi schlechte, schlechte WLAN-Router oder zu wenig davon aufgestellt haben. Dein Empfang ist also meistens einfach zu schlecht. Auch dass es zu viele Teilnehmer in einem für einen Router gibt, kommt gerade in dicht besiedelten Regionen sehr oft wo Mitten in der Innenstadt oder in einem in Einkaufszentrum. Die Situation ändert sich aber gerade durch LTE und 5G-Ausbau rasant und äh, deshalb haben wir auch immer öfter unterwegs gutes Internet. Zum Abschluss dein Tipp. Was kann man denn machen, wenn zu Hause das Internet mal wieder richtig langsam ist? Leider sind wir als Endanwender häufig machtlos, da der größte Kapazitätsentpass meistens auf der letzten Meile liegt. Das heißt in der 30 zone vor unserem Haus. Was wir aber machen können, ist uns daheim ums WLAN zu kümmern. Stellt euch einfach mal an euren WLAN-Router und schaut in die Richtung, in die ihr äh, das WLAN haben möchtet, also wo euer Smartphone im Normalfall ist. Je mehr Wände und Möbel hier dazwischen stehen, desto schlechter ist dann eben die Verbindung zu eurem Smartphone. Abhilfe schaffen hier immer noch WLAN-Repeater oder jetzt gibt es neu auch Mesh-Router, die das Ganze dann ein wenig kontrollierter verteilen können. Mein persönlicher Tipp hier immer nicht zu so geizig sein beim Internet zu Hause und mindestens VDSL-100 kaufen. Vielen Dank, lieber Dennis. Das hast du uns auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt. Können wir denn zum Abschluss noch irgendwie deine Stimmung heben? Dem Handysektor ein Abo geben.